Euch heute ein paar Produkte, naja, Produkte, ein paar Dinge zeigen, die ich jetzt schon wirklich Wochen oder Monate schon benutze. Und ähm, ja, das ist heute mein Langzeitfazit. Und die Produkte, die ich euch heute vorstelle, äh, beziehungsweise meine Langzeitmeinung dazu abgebe, werde ich nur deshalb machen, weil äh, zum einen. Sind die arschteuer und zum anderen, da ähm, waren das, war das PR-Sample. Also die erste Euphorie von, oh, ich hab's bekommen, ich hab's bekommen, ist verflogen und jetzt kann man so nach einigen Monaten und Wochen dann doch ganz nüchtern betrachtet ähm, ja, einfach mal seine Meinung dazu abgeben. Mit am längsten benutze ich ähm, von Clear Sonic ähm, der Mia 2. Das ist ähm, eine von diesen super hippen elektronischen Gesichtsreinigungsbürsten. Ähm, ich glaube, ich habe drei Stück. Ich habe eins von ähm, CCB Paris, ich habe eins von Olaf Olas und eben den von Klaesonic. Er ist auch auf jeden Fall der Allerteuerste. Ich glaube über 100 Euro, 140, 150 Euro. Da liegt das gute Stück. Ähm, mit einer abnehmbaren ähm, Gesichtsbürste. Also diese Bürsten, da gibt es verschiedene Aufsätze für die verschiedene Hauttypen und die kann man eben ähm, auswechseln. Ähm, außerdem ist es kein Batteriebetrieb, sondern eben mit einem Akkuladegerät. Also mit Akku. Was ich äh, sehr gut finde. Also kommen wir auf jeden Fall mal zu den positiven Dingen. Von all den Gesichtsbürsten, die ich habe, ist die definitiv die beste. Also allein schon, wenn man die in der Hand hat und ja, das Gefühl, sie ist Relativ schwer, die Bürste. Sie ist auch ähm, hochwertiger verarbeitet. Soll man ja auch meinen, ne? bei dem Preis äh, sollten die eigentlich aus Gold sein. Ähm, dann, was die anderen auch nicht haben, ist, ähm, wenn man auf den Anknopf drückt, ich mache das einmal, dann ähm, fängt die sofort an und dann. Werde es gleich sehen. Also die ersten 20 Sekunden sind für Stirn und Nase meine ich. Oder nur für Stirn. Ich glaube, nee, nur für die Stirn. Also 20 Sekunden Stirn und dann macht es gleich ein Geräusch. Moment. Gleich. 20 Sekunden. Ja. Habt's gehört? So und dann weiß man, okay, 20 Sekunden sind um. Nächsten 20 Sekunden Nase und Kinn. 20 Sekunden, dann machst du wieder 10 Sekunden da, 10 Sekunden da, also insgesamt eine Minute. Also es gibt ein so ein akustisches Signal, was man auf jeden Fall nicht, ähm, ja, nicht unbemerkt lässt. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, was kann ich noch sagen? Ähm, ja, das war das Wichtigste, ja, das Hautbild. Also nachdem ja Oprah und andere Promis gesagt haben, so, oh mein Gott, die hat ja so voll die mega tolle davon Haut bekommen und ganz feinporig und sauber und sie nicht gesehen und, und überhaupt bereitet es ja die Haut auf, die ähm, Gesichtspflegepräparate vorher, die man noch so hat. Und das soll eben dafür sorgen, dass die Haut die Teure Gesichtscreme, die manche Damen hier ja haben, ähm, noch besser aufnehmen kann. Und ja, das ist natürlich ein mega Vorteil. Ganz ehrlich, ich benutze das Ding, ich habe das wirklich Wochen täglich benutzt. ja Also über mehrere Wochen täglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass davon meine Haut und meine Poren weder sauberer geworden sind, noch feinporiger. Das Einzige, was ich festgestellt habe, dass ich so dass ich noch nie vorher und ähm, auch nicht seitdem ich es nicht mehr so häufig benutze habe, so kleine, harte Pickel. Also nicht diese mit diesem Eiterkopf, <lacht> sondern so klitzekleine, harte, wie so... Ich, ich kann das gar nicht beschreiben. So ganz eklig halt. ne So fiese, kleine, harte, Knubbel überall und das sah echt scheiße aus. Und es ist so, dass meine Haut dadurch... Ich habe ja eh schon eine Mischhaut... Aber dadurch wurde es noch viel, viel schlimmer und ich habe so getrieft, ja, also das, der, das Fett, das konnte man so richtig so machen. Also es war echt richtig eklig. Also ich würde sagen, wenn man dazu neigt, eine fettige Haut zu haben, ist das echt so der Tod irgendwie, ja. Also das regt die Taktproduktion noch mehr an, das kann man total vergessen. Ich benutze das jetzt einmal in der Woche. Und zwar, bevor ich äh, meine Gesichtsmasken drauf mache. Und die total unreine Haut soll das ja auch nicht benutzen, weil es ja noch mehr Entzündungen ähm, macht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht für wen. Vielleicht für Leute mit eher trockener, aber eher reineren Haut oder äh, keine Ahnung. Also jedenfalls für mich persönlich war es jetzt nichts. Ähm, ich benutze es, weil ich es habe aber ich könnte genauso gut meine manuelle 1,50 Euro Plastikbürste nehmen oder dieses pinkfarbene von Evelin, dieses Pad, ja, das kann ich genauso gut nehmen und da habe ich genau dasselbe schöne, zarte Hautgefühl. Ja gut, ich meine, es macht die Haut schön zart, aber das, macht die, das machen die meisten Peelings auch. Muss man dafür so viel Geld ausgeben? Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht tun. Dann ähm, kommen wir zu einem Produkt, das habe ich... Ähm, nicht, es ist kein PR-Sample, das habe ich gekauft in Las Vegas, aber noch viel schlimmer. <lacht> Und zwar, ähm, ja gut, also ich habe das jetzt so etwas über einen Monat. Doch, also sogar, doch, schon fast zwei Monate, kann man sagen. Und ähm, ja, also es, es handelt sich dabei um ein Glätteisen. Das weiß es ist ein Glätteisen von Ginali Milano. Das ist eine italienische Marke, das hört man wahrscheinlich auch raus. So, also, da fliegt eine Deutsche nach Las Vegas, um sich ein italienisches Glätteisen zu kaufen. Ja, macht Sinn. Also, damit haben sie mich gekriegt. Zum einen sind das hier keine Keramikplatten, sondern aus Tomalin, also einem Kristall. Die sind also so kristallbeschichtet. Außerdem, ähm, ja schön so abgerundet und liegt schön in der Hand, ist aber voll, sehr, sehr schön verarbeitet. Und das Ding ist, das war ähm, in so einer Einkaufsmall ja, und in der Mitte sind doch immer diese kleinen Verkaufsstände, wo einen die Leute so ansprechen, so Hey, hast du kurz Zeit? Willst du das mal ausprobieren? Und ich ja aus wie Hulle, weil es war irgendwie sehr windig in Vegas zu der Zeit und meine Haare standen irgendwie in alle Richtungen ab. Und ich dachte so, ach komm, dann lass du das mal ausprobieren. Kannst du mal schön deine Haare glätten, dann siehst du wenigstens anständig aus. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich war so überzeugt davon, weil meine Haare, die wurden nicht nur glatt oder man kann sich ja auch Wellen damit mal reinmachen. Also nicht nur das, sondern die wurden richtig super mega weich und glänzend und das Ergebnis hält richtig lange. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber sie hat es mir gesagt und die war so vertrauenswürdig. <lacht> Jedenfalls hat sie es mir dann teuer angeboten, ich glaube für 120 Dollar oder so. Und ich dachte dann so, pff, äh, nein und dann sagte sie, ja, ja, hier ist Special Rabatt und so. Und dann hat sie mir das für 100 Dollar mit ähm, noch so einem Teschgrin dafür. Man hat irgendwie eine lebenslange Garantie auf das Teil, man muss sich dann nur online registrieren. Das einzige, was natürlich blöd war, war der Stecker. Das ist nämlich ein amerikanischer Stecker, aber kein Problem, für 1,50 Euro habe ich mir bei Amazon so einen Adapter geholt. Also das war wirklich meine geringste Sorge. Dann habe ich ähm, zurück, als wir zurück im Hotel waren, direkt das Wädern angeschmissen und habe ähm, versucht rauszufinden, ob die mich jetzt vollkommen verarscht hat. Ähm, also in Deutschland kriegt man die irgendwie überhaupt nicht. Also ich habe nichts gefunden. Ich habe weder bei Amazon noch bei Ebay noch sonst irgendeinem Shop diese Eisen gefunden. Ähm, total blöd irgendwie. Auch in Amerika noch nicht mal. Ich glaube eins bei Ebay, und, aber es war auch nicht genau das. Es war ein anderes. Also... Die sind richtig gut. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo kriegt. Vielleicht weiß das ja jemand. Also, wenn ihr das wisst, wo man die bekommen könnte, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich muss nämlich wirklich sagen, dass ich das toll finde. Also, es ist ein unglaublich tolles Ergebnis. Und ich habe jetzt auch kein ghd glätteisen oder sonstige tolle Glätteisen. Ich habe wirklich nur relativ günstige. Und ich finde von allen, die ich bisher... Hatte von meinen Billigen war das ja schon das Beste. Also ich zeige euch mal hier das Logo, so sieht es aus. Es gibt das in ganz vielen verschiedenen ähm, Farbvarianten und Mustern. Ich habe mich für das entschieden, weil schwarz-rot, das sieht halt so ein bisschen schön edel, äh, luxuriös aus. Ja, also falls, ne, schreibt es in die Kommentare. So, kommen wir zu meinem letzten. Ähm, Stückchen hier was ich sehr sehr sehr lange schon benutze bestimmt schon ein paar Monate und auch hierbei handelt es sich um ein PR Sample, wir waren nämlich zum weil es so eine Weltneuheit war waren wir nämlich bei einem Event wo das vorgestellt wurde und jeder ähm, Blogger dort hat äh, dann eben so ein PR Sample für zu Hause zum Ausprobieren mitbekommen und zwar handelt es sich hierbei um das ähm, UV-Nagellack-Set von Annie. Ich zeige euch einmal kurz, wie es von innen ausschaut. Da hast du. Ich, da ich, wie gesagt, ich benutze das wirklich schon ein paar Monate und ich habe es sehr, sehr viel und ausgiebig benutzt. So, also hier hat man dann einmal diesen Entferner. Das sind sowieso kleine Pflaster, sehen die aus, die sind hier drin ein Rosenholzstäbchen und eine Nagelfeile. Hier unten ähm, ist ja quasi ein clean ein primer Damit macht man sich dann die Nägel sauber, so, damit die halt fettfrei sind, damit das besser hält. Und hier, das ist der ähm, Remover. Ne? Damit drängt man diese Pflaster, die man sich dann um die Nägel macht, um die abzumachen. Und ähm, hier ist die UV-Lampe. Die funktioniert sogar mit usb stick ja, also falls ihr mal im Büro seid oder unterwegs, ja, keine Ahnung, und ihr müsst eure Nägel auffrischen, dann könnt ihr das hier mitmachen. Dann gibt es hier noch die Base und den Topcoat und drei... Lacke, die man sich aussuchen konnte. Da gibt es ganz viele verschiedene Farben. Also zumindest Stand meiner Dinge, die vor ein paar Monaten war, dass nur die Bestseller-Farben von Annie ähm, zu UV-Lacken umgemodelt wurden. Das sind also keine normalen Nagellacke, sondern eben spezielle UV-Lacke. Das ist zum Beispiel die Farbe Make-Up und ähm, eben auch einer von diesen Bestsellern. Und dann werden die da halt umgemodelt. Ähm, also was kann ich dazu sagen? Die, das Grund, die Grundidee ist, einen Nagellack zu haben, der eine Woche hält oder vielleicht auch zwei Wochen, je nachdem, ähm, wie ihr mit euren Nägeln umgeht. Ja, also das ist die Idee, einen Nagellack drauf. dir also, einen Nagellack drauf und der hält dann zwei Wochen. Irgendwann, ähm, ich fand das aber blöd, ja, zwei Wochen den gleichen Nagellack zu tragen. Ähm, an sich natürlich eine schöne Idee, wenn ein Nagellack so lange hält, aber für mich blöd, weil ich ähm, ja gerne die Farben wechsle und für mich war das dann halt nicht so geeignet. Deswegen habe ich nur ja quasi den, ähm, den, die Base und den Topcoat benutzt. Also ohne farbigen UV-Lack. Und ähm, das habe ich wirklich bestimmt zwei Monate am Stück gemacht. Also ich habe die zwei Monate am Stück getragen. Ohne Pause, durchgängig. Ich weiß doch nicht mal, ob man das wirklich sollte. Ähm, wahrscheinlich, also meine persönliche Erfahrung an äh, ist, und das möchte ich an euch weitergeben, tut es nicht. <lacht> das ist nämlich total blöd, weil die eigenen Nägel total im Arsch stehen. Also meine Nägel sind, ich benutze es jetzt ein paar Wochen jetzt nicht mehr und äh, ja, also in ein paar Wochen reichen nicht. Die sind total weich, biegen sich total, splittern, gegen kaputt, reißen ein, also Total hinüber, also dafür ist es nichts. Also es ist was für mal. Wenn du mal in Urlaub fährst, eine Woche oder mal, was weiß ich, eine Woche keine Zeit hast, deine Nägel zu lackieren, dann ist das gut. Aber für einen Dauerzustand, so wie ich es gemacht habe, ist es nicht cool. So, und was auch nicht cool ist, ist das Entfernen von diesen Dingern. Das ist auch der, Grund, der Hauptgrund, warum ich es so lange getragen habe, weil das Entfernen von diesen UV-Lacken mich eine reinste... Tortur und Höllenqual ist, ganz ehrlich. Also wie gesagt, man muss eins von diesen Pflästerchen hier nehmen, ich packe das mal hier aus, das sieht so aus, so ein Flästerchen. Das wird dann, da kommt dann halt dieser Entferner drauf und dann zwirbelst du das in deinen Nagel und dann sitzt du da 20 Minuten, ohne Witz 20 Minuten. So und dann ähm, ziehst du das so ab, aber wenn du denkst, da ist schon alles dran, der ist überhaupt gar nichts dran, Da ist denn, der ist einfach nur so weich. Dieser, dieser Schrunz da und dann kannst du das schön mit dem Holzstäbchen da so abkratzen und das mach mal, das mach mal ein, einmal in der Woche, da kriegst du eine Krise. Also ich fand das ätzend, ich fand das richtig, richtig ätzend. So und dann äh, sieht das natürlich alles richtig für den Arsch aus und deine eigenen Nägel sehen aus wie Kacke, total weich, reißen ein. Also pinselst du da wieder dieses Basecoat und den Topcoat drauf, damit deine, deine Nägel wieder schön sind. Jo. Und das ist auch total cool, weil ähm, das sah natürlich Bombe aus. Ja, super gepflegt, dann konntest du auch jede farbigen Nagellack drüber machen. Das hielt ewig Bombe, toll, sah super aus. Aber weh, du musstest es halt abmachen, weil es wächst ja halt mit raus. Irgendwann habe ich das dann wie im Nagelstudio gemacht, dass ich nur noch das rausgewachsene so abgefeilt habe und dann nochmal drüber. Also ich habe nicht alles komplett entfernt, sondern halt immer nur die Ansätze quasi nachgearbeitet. Ähm, ja führte dazu, dass halt es dann doch irgendwie immer dicker wurde und das sah auch nicht mehr schön aus <lacht> außerdem auf dem Solarium ähm, hat sich das auch immer verfärbt lange Rede, kurzer Sinn es ist schon eine kurze Zeit es ist eine coole Sache, definitiv für den... Dauergebrauch ist es einfach nicht zu empfehlen, weil es mega viel Arbeit total umständlich ist. Da geht es da geht's viel, viel schneller, wenn ich einfach meinen Nagellackentfernerpüttchen nehme, mache, ne, hier äh, den Finger rein, drehen, drehen und dann nochmal neu lackiere. Da, äh, in der Zeit, wo ich den Mist von den Fingernägeln abkratze, ne, da habe ich, weil ich 50 Mal meine Nägel ab- und neu lackiert. Ne? Also so gesehen... Macht es nur Sinn, wenn man wirklich eine Woche keinen Bock hat, sich die Nägel zu machen. Ja, also mal guter Woche, da fand ich das super. Aber eben halt auch nur dafür. Und ebenfalls total beknackt an den Zeugs. Und ebenfalls ein mega Nachteil an dem Zeug. Es ist mega schweineteuer. 149 Euro das ganze Set. Und dann kannst du dir noch drei Nagellackfarben aussuchen. Also Leute... Mal ganz ehrlich, 149 Euro dafür? Never! Das kriegt man doch schon hoch. Das kriegt man mittlerweile von vielen, vielen anderen Marken in der Form auch. Das gibt es, glaube ich, schon für einen 10er oder für einen 20, äh, von Essence. Kommt, ne? Und ich meine, die Qualität ist auf jeden Fall gut und es hält auch eine Woche. Aber die Konkurrenz schläft halt nicht und es gibt... Preiswertere Alternativen. So sehr ich Andy Nagellack liebe, ich bin ein riesen Andy Nagellack-Fan. Ich trage heute auch wieder einen Andy Nagellack. Wer mich auf Instagram verfolgt, ja, wenn ihr mir folgen wollt, da unten ist der Link, ähm, der weiß, ich bin ein riesen Andy Nagellack-Fan, aber das ist viel zu teuer. Dafür, dass man damit so eine, so eine Arbeit hat und die Nägel davon so im Eimer sind, äh, nein. Also viel, viel, viel zu teuer. Also... 50 Euro ich, würde ich dafür zahlen und dann auch schon mit dem Tränenden Auge. Aber 149 Euro. Nein. nein, nein. nein. Gut, also das sind äh, meine Langzeiterfahrungen jetzt mit diesen Sachen. Ich hoffe, dass es euch ähm, hilfreich war, weil die Sachen doch sehr teuer sind und sehr ge ins Geld gehen. Und ähm, ja, das eine lohnt sich, das andere eher nicht so. Und äh, ja, also wir sehen uns im nächsten Video. Und ja. Hab ich irgendwas vergessen? Nein. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Habt eine tolle Zeit und ein tolles Wochenende. Bis bald!